Gehen wir mal zurück zu unserer Base. Wo ist denn der? Aber lol, oh, wie bist denn du plötzlich vor mir? Ey, der ausgeblitzt ist vor mir! Guck dir das vor mir! Er ist in unserer Base fast! Hey und herzlich willkommen zur 10. Folge von Minecraft Bookner. Heute werden wir in der Nether noch ein bisschen farmen und leveln und craften. So schon der Plan aus. Joinen in 3, 2, 1, jetzt! Ja, ja, das heute werden Nacht scheint, das ist schon sehr wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Hast du einen Amboss? Ja, du hast. Ja, du mal alles ein, was zum Verzaubern ist. Ich hab drei Bücher, die ich dem im Warte, ich mach einmal. Art Kiste dazu. Ah, ich hab einen Amboss. Ich hab den gerade zugeworfen. Und ich mache eine Weil wir werden dann glaube ich gleich ein paar Items noch anziehen lassen. Ja, muss passen die Beschriftung. Um. Also, wie viele Bücher haben wir noch? Wir haben 8 Bücher, dann geht es jetzt gar nicht aus, gucke ich. Mit den mhm. Warum 8 Bücher? Ja, aber, wir haben, ja, für 3 Bücherregale brauchen wir 9. Dann brauchen, brauchen wir alle frei? Ja, damit wir eine 50% -prozentige Chance auf den haben. schon. Und was passiert denn 2? Wie mit 2? Ja mit 2 mhm, weiß ich nicht. Oder? Geht's denn gar nicht auf nur 40% oder wow, 30? Boah, weißt du. 30% sind. Ich weiß es gerade nicht. <lacht> Warte wow, mal, ich hab jetzt.. Ähm, um, bei mir wäre noch Protection Buch gut. Cool. Ja, wie machen wir jetzt mit den 8 Büchern? Jetzt Papier hätte ich noch nochmals... Wow, warte, mal, ich du noch ein ja, bisschen... Level wie viel würdest du noch drauf? Ja, eins. Für die... Ah ja, und dann halt noch mehr. Das eins und dann halt noch mehr. Ja, zum Verzaubern dann. Für Protection und so. Wie viel warst passt dann? Ja, 3, 4, komm doch an. Ich bin gerade neben dir fast. <lacht> ich brauche mal Zucker. Hey, da scheint noch. Ja, dass heute bei Nacht das ist schon sehr wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Sneak nochmal. Ich muss noch nie Ja, nein, wie, wie ja, machen wir das jetzt oder nicht? In die Bücher verstehst nicht. Ja, Flame Ding. Wär schon gut, ja, aber das schaffen wir jetzt noch, weiß ich nicht. Ja, also, das passt ja los, 50% sind. Ja, wir könnten ja zwar machen und versuchen, dass es geht. Ja, das machen wir. Ja, machen wir das. Aber ich muss halt noch ein paar Bücher. Ich will ein Ding verwenden. Für, äh, für Protection. Protection Alter, ich komm gerade gar nicht klar. Ich find gerade keinen Quatsch. Machen wir ein paar oder gell? Ja, ich hab auch schon einen da. Ich hoffe, ich find's zurück. Okay, ich weiß nicht, ob das gerade eine gescheite Idee ist, wie ich mach. Die Eisenschwerter ja, ja okay. Dann mache ich jetzt auch ich Regale. Ich muss nur noch, noch mal kurz zurück finden. Es okay, war nicht die gescheiteste Idee, sie durch den Berg durchzubauen. Es hey, ist irgendwie echt dumm. Ich bin da. Ich wollte mir eigentlich zurückbauen, aber gedacht, ich komme an und finde vielleicht Quarz, wenn das in der das ist. Jetzt war das die dümmste Idee so haben kann. Ja, bin zwar schon wieder irgendwo draußen, aber in genau genommen bin ich irgendwo. Ja, wir sind ja irgendwann in der Festung, oder? Mhm. das Wissen Nein, ich glaube ich habe gerade zugefunden. Hey, das sind Schaden steht, Buchstät oder irgendwo. Wir haben gerade umgestellt die für die Ach Achso. Ja, warte, zu rebauen nochmal, hä? Okay. Oh, ich. Wo hat der Fight geschrieben, Max? Ja, weil der fighten will wahrscheinlich. Ja, das klar, aber das zuerst heißt nicht. Klar. Ja, wir müssen eh ja aufpassen. Am besten kommst du mal zu mir und holst ein paar Gaps drauf. Warte, wow, die gibt mal die Runde. Warte, ich dir jetzt mal daher, gell? Eins, Ja, geht eigentlich. ein, Am, um, wir versuchen mal der Bestes da. Nix. Ich habe jetzt noch zwei Bücher, aber also geil wäre natürlich Protection. Ja, äh, kein Lapis Lapis, Lapis, Lapis ja, dann? Oh, was ja, ich? Na ja, Guck, ja, schaffst du da Protection Buch zu machen? Mm, okay. ja, ja, ja, dir zwei Bücher. Smite? Smite ist auch nicht Feuer, gell? Nein. Nein, keine Dann gib's mir mal wieder. Um. Protection, nice. Ja, was machen wir mit unserem letzten Bier? Ja, was haben wir jetzt? Wir haben, das genau haben wir das jetzt gerne noch. Armel Protection gewinnen. Alex. Warst du das? Nein. Herr, ja, ja, ja, dann wird... gib mir das letzte Bild, wenn ich Protection drauf Dann probier du mal. Nein, ich krieg halt nicht Protection drauf. Warte, überwinden wir. Ja, dann versau ich anders. Ja, warte, ich hau's aus da. Lol, mein Lab ist aber weggeschmissen. Ja, das ist so cool. Alles das haben wir da alles, Witz. Also, es gibt noch einen Schw Schwert. Schwert. Oh, Aua, und Action 1, mal mit... Reaktion 1, die Reaktion 2. Andere nicht. schaut Wenn ich mir jetzt den verdankst will das, gell. Gut. Gut. Ja, scheiße ist es. Wow, da mal wirklich sehr viel. Ja, von den Levels geht es nichts mehr aus bei mir. Gehen wir kurz Levels fahren, gell. Okay? Ja, ich bin mal ganz. Ja, was machen wir jetzt überhaupt? Was wollen wir jetzt eigentlich noch machen? Ah, oh, der ruft nicht ohne Brustblattnummer, du. Nee, macht das nix, mir glaubt keiner. Respekt. So, also ich hab jetzt eine Protection 3 Brustplatte. Hast du? Ja. Okay, das ist cool. Okay, was wollen wir jetzt noch machen? Guck okay. ich Ja, wir könnten Ja, wir könnten die Oberfläche und noch kurz Zucker versuchen werden Ja Und können was sicher eine coole Idee nicht ist Ja, der will fighten, ist das eine coole Idee oder ist das so eine coole Idee? Ja, kennst du dann Ausgebeten Oh, weiß ich weiß gerade nicht mehr, leider das schon. Der ja, witzig war das schon. Ja, da hätten wir feinen Kontakt gehabt und da war das gegessen. Okay. Ja, machen wir das? Ja, machen wir gleich, oder? Das wird bitte noch besser. Ja, okay, passt. Aber wir müssen dann wieder Zucker suchen gehen, dann wäre nicht schlecht, wenn wir weit, weit, weiter weg suchen. Ja, warte, gehen wir mal zurück zu unserer Base. Wo ist denn die? Aber lol, wie bist denn du plötzlich vor mir? Ey, der ausgeblitzt ist vor mir! Guck dir das vor mir! Er ist in unserer Base fast. Warte mal, Labakübel rein, Wasser ist wichtig, Wasser kann man nicht setzen, gell? Ich kann Labakübel mehr, wo ist mein Labakübel? Wo ist der Hinax? Hier ist der eine. Warte mal. Guck ich, bist du neben mir? Ja. Ja, jetzt müssen wir einen Fight machen, Alex, weil ein Normal-Tigles-Farmen geht noch. Na. Ja, warte mal, ich logge meinen Blödsinn ein brauchen auch irgendwas noch. wir kennt noch Flinthammer kannst, also können wir keine... Ja, das alles passt so wie wir, wie wir sind, du halt die Ender schmören und so nach unten rein. Ich hab halt keinen Lock, ich das ich. Ja, ich hab zwei da, ist dann... Du hast die Natur Ja komm, gehen mal an. Der kaputt dann nicht mehr Siehst du irgendwas? Ja, es ist auf der anderen Seite wie raus Boah, ist ein bisschen gefährlich da Ja, weißt du, wenn wir fighten, wenn wir einen Sägen, instant ähm, einen Bogen drauf oder... Da ist er, da ist er, da ist er Gut, ähm, au, um, aufgeschießen, auf Cookie. Alter, als ob der jetzt nicht angeflogen ist? Hast du ihn erwischt? Nein Warte mal, I mean, bauen wir uns da bergauf, Cookie. Ja, mach mal, mach mal Wo ist er? Aber wohl da oben ist einfach auch nicht so geil. Okay, weiß nicht wo er ist, ich du mal Essen wieder rein. Hey, wo ist mein Essen hin? Guck, hast du mir. Ah, da ist es. Passt schon. Er ja, war da vorne oben. Mhm. Ach du denn ein Ding. Ach, sie sind aggressiv. Wo gehst du die anderen? zu mir. Die sind aggressiv, guck ich die wieder. Er war da oben. Ja. Der kann halt schon überall sein. Weißt du, wo er hingegangen sein können? Ja. ja. Der hat sich fix zubaut mit der Ray. Der ist hier oben gegangen. Bist du Awe? Ich bin Aoi, ja. Ist nicht da. Hey Alter, Alter, wow, der hat mir wieder Gift gegeben. Nice. Ich verliere ja kein Leben eigentlich. Ah mal hast du nicht drauf mit dem Bogen? Nein, ich hab nicht drauf. Ich leide auch nicht da. Das wäre zu schön, wenn es noch angekommen gekommen Alter, also, guck ich komm, kann man mit. Ich glaub wieder von links wieder sein. Siehst du irgendwas denn da? Ich Hm? Es geht da vorne links und weiter. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass er da irgendwas sein will. Du ich, glaub, ja. Ja. Hey, oh, warst du, ist? du das? Ja, war ich, glaube ich. Ja, genau, wisst ihr. Hey, oh, weißt du, wo er ist? Warst du gerade ab? Nein. Hey, pass ich auf. Der ist ganz in der Nähe. Ja, da, Jetzt hab ich Rechts da, glaube ich. Warte, oder ist das ist gefährlich hier. Lol, wo ist der? Das gefällt mir irgendwie voll Gas gerade <lacht> Das ist richtig. Der, kann, der ist wahrscheinlich eher ober uns, weil er hat sich wahrscheinlich oben irgendwo um und umgekommen. Ey, ich warte mal, bauen wir kurz nichts ab. Ja, man wieder? Ja. Lava, aber. Ey, bin mir grad nicht sicher, ob ich die abbauen hier oder einen doppelt abbauen Guck Gucki, wenn ich so weitermach. Ob ich flinke aussehe. Ja, jetzt zusammen, zusammen, zusammen, in der Mitte. Ja. Warte, das Geräusch kann jetzt halt weg gewesen sein, gehen wir nochmal zurück Komm her, da Ey, da ist er, da ist ein Cookie, hilf mal. Er hat Feuerschwert. Schwert Warte, ist ein Gap! Hey, Alter, Cookie, wo hab ich noch zwei jetzt? Sorry Das Team schon aktuell Weiß ich nicht. Bin hin, bin liegen. Was? Außer er gibt dann wohl da... ...es Kalibri. Guck mal, rüber. Walls herz. Renn weg, oder? schaffst du es noch? Oh. Der kann ich kein Leben beim... ...stu verarschen. Ich will fliegen in 5 Sekunden, Gucki. Ich weiß nicht, neues war fight. Du fliegst nicht auf. Oh, wir sind ausgekickt worden. Ja, falls ich hab's war, das <lacht> nur! Alter Schwede! Ich hab Bescheid, oh. warum ist der nicht drauf gegangen? Das wundert mich auch kurzzeitig, eben gedacht, kurzzeitig ich hab gedacht, kurzzeitig hab mich schon, dann hab ich noch zwei Herzen gehabt, da hab ich gedacht, ich isst lieber und lass die wieder vor. Alter Schwede. Warum konnten der nicht drauf gegangen sein? Und am Anfang habe ich es gerade gar nicht checkt, gehabt, ob du es bist oder er da hat er mich es schon besser. Ja, Alter, da hat Platz. mir Hits gegeben mit dem Feuer hat er mich so oh, ich, sag, ich hab nur gappen können Kennen die ganze Zeit. Das Feier ist echt OP. Alter, Aber jetzt haben wir Zeit zum Feiern mal. Alter, ich glaube, ich habe nur noch zwei Gaps oder so. Leute. Alter, ich bin ein paar Mal fast drauf ich habe nur noch zwei Herzen Ich habe einmal Horace Herzen wirklich. Ah ja. Geil. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann geht einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls du nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.